Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute einen neuen Tweet von den Entwicklern von New World bekommen, eigentlich sogar schon gestern glaube ich, aber heute ähm, kam der Tweet im deutschen Twitter auf dem deutschen Twitter-Kanal von New World, in dem das Dev-Team nochmal die näheren Umstände zu der, zu der Cash-Shop-Sache erklärt und den Spielern die Sorgen wegnehmen möchte oder zumindest lindern möchte. Darin schreibt Rich Lawrence, der Studio Director, dass sie, dass sie ähm, den Spielern nicht das Gefühl geben möchten, dass diese Gegenstände notwendig sind, um das Spiel zu genießen und so ein Shit, halt Shit. ganz normales PR-Gelaber, um die Sorgen der Spieler wegzunehmen. Dann haben wir im zweiten Paragraphen ähm, zur Veröffentlichung werden sämtliche Gegenstände im Shop aus, ausschließlich kosmetischer Natur sein und gerade am Anfang, wo es heißt zur Veröffentlichung, da erweckt, das erweckt schon ein wenig Sorgen, ähm, weil wenn sie... Wenn Sie jetzt schreiben, dass Sie es nur zur Veröffentlichung ähm, kosmetisch halten, dann lassen Sie sich selber so ein bisschen die Hintertür, dass Sie später vielleicht gewisse prekäre Items im Shop implementieren oder Items, mit denen Spieler ähm, nicht zufrieden sind und die offensichtlich Pay-to-Win sind. Weiterhin schreiben Sie, dass zur Veröffentlichung sämtliche Gegenstände im Shop ausli ausschließlich kosmetischer Natur sind. Ähm, da macht mir so ein bisschen das zur Veröffentlichung äh, Sorgen, denn ähm, diese Posts werden in der Regel ja nicht einfach so dahin geklatscht, sondern die werden ähm, die werden von PR-Leuten geschrieben und die machen sich die machen sich Gedanken, was man alles sagen kann und was nicht und was man dann was man den ähm, was man den Entwicklern oder de, de, dem Unternehmen später vorhalten könnte oder nicht und lassen dann rhetorische Hintertürchen offen. Zur Veröffentlichung bedeutet also basically, ähm, am Anfang werden, keine, werden nur Gegenstände kosmetischer Natur erhältlich sein, aber alles, was nach dem Anfang passiert, das steht im Raum. Und so lassen sich Unternehmen in der Regel auch eine Hintertür offen. Deshalb macht mir das zur Veröffentlichung ein bisschen Sorgen. Sie führen, ähm, genau, sie führen ja den Shop ein in der Alpha, ähm, um die Art der Gegenstände zu testen und ihren Wert. Um den Wert der Gegenstände zu testen, wird den Alpha-Testern ein bestimmter Betrag an Cash-Shop oder Premium-Währung ähm, überwiesen oder gutgeschrieben und damit kaufen sie sich dann im Shop ein. Und dann möchten sie aus dem Feedback, das sie von den Spielern bekommen, ich, so wie ich das jetzt verstehe, die Preise der Gegenstände im Shop nochmal anpassen. Das Problem hierbei ist, aus meiner Sicht, wenn Spieler einen gewissen Cash-Shop-Betrag, eine gewisse Premium-Währung gutgeschrieben bekommen und die nicht aus eigener Tasche finanzieren müssen, verfälscht das das Ergebnis, das Spieler dann abgeben oder die Kritik, die Spieler abgeben zu den Preisen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir nehmen mal das Beispiel von dem... Ähm, von dem von der charakter äh, Charakterkopie oder dem charakter von WoW-Retail zu WoW-Classic, was hier jetzt gerade auch äh, sehr in Verruf geraten ist. Ähm, der, glaube ich, 35 Euro kostet, der Service. Was natürlich aus meiner Sicht sehr sehr unverhältnismäßig ist und viel zu teuer. Ähm, wenn ich das jetzt aus, aus eigener Tasche finanzieren müsste, dann würde ich natürlich ähm, ein sehr negatives Feedback abgeben und den Preis und, und den Entwicklern sagen, dass der Preis bitte möglichst reduziert werden sollte, weil ich nicht einsehe, dass ich 35 Euro für ein simples Copy and Paste ähm, bezahlen möchte oder bezahlen muss. Wenn ich jetzt aber die 35 Euro gut geschrieben bekomme von den Entwicklern und mir damit dann mehr oder weniger kostenfrei ähm, einen Gegenstand oder diesen, diesen Service kaufen kann, ähm, dann habe ich natürlich eine weniger negativ geprägte Sicht auf diesen Service. Ich meine, wenn ich ich würde es wahrscheinlich objektiv betrachten und trotzdem zu teuer finden, selbst wenn ich das ähm, Geld oder den Betrag bekommen würde, um ihn wieder auszugeben, aber letzten Endes, letzten Endes wiegt das halt nicht so schwer, als wenn ich das selber aus eigener Tasche finanzieren müsste und dementsprechend ist doch das Feedback, was ich dann abgeben würde, nicht so wertvoll oder wahrheitsgemäß, wie wenn ich jetzt mit echtem Geld zahlen würde. Deshalb sehe ich, verstehe ich nicht, warum sie jetzt anhand dessen ähm, Feedback berücksichtigen und auswerten möchten. Eigentlich müssten sie die Cash-Shop-Items ähm, nach dem Launch einführen und dann auf das Feedback der Spieler reagieren, weil die Spieler dann ja mit echtem Geld, mit ihrem eigenen, verdienten, echten Geld zahlen müssten und dann auch den Wert besser einschätzen könnten ähm, und besser einschätzen könnten, ob ob die Gegenstände, die angeboten werden, angemessen sind oder nicht. Weiterhin werden die, ähm, werden die Gegenstände von den Spielern ausgiebig getestet und dazu werden sie auch noch Feedback abgeben. Ich hoffe, dass die Spieler ein möglichst gutes, spielerfreundliches Feedback abgeben. Ähm, ich hoffe auch, dass die Items sich nicht allzu sehr aufs, aufs Gameplay auswirken. Im dritten Paragrafen ähm, Testen Sie dann Ideen, wie man Spielern direkt im Spiel als auch im Shop Gegenstände anbieten kann. Was Sie jetzt mit direkt im Spiel genau meinen, ähm, weiß ich nicht oder kann ich daraus nicht ersehen. Ob Sie jetzt damit meinen, dass Sie einen ingame game shop ähm, implementieren möchten, also dass man so, einen kleinen, so, einen kleinen, so ein kleines Browser-Fenster dann öffnen kann im Shop, ohne das Spiel zu verlassen, um so besser einkaufen zu können und sein Geld auszugeben. I don't know oder ob man ähm, ob sie Ingame-Items meinen, die man halt nicht für echt Geld kaufen kann, aber ich da kann ich mir auch nicht verstehen, kann ich mir auch nicht vorstellen, was genau sie damit meinen, denn wenn du wenn du zu einem NPC gehst oder einem Händler, dann dann ist das ja basically in game kaufen Ich weiß nicht, wie viel direkter es noch werden kann. Keine Ahnung. Ähm dann schreiben sie noch Mechaniken zur Verbesserung der Lebensqualität, die Quality of Life Items genau, ähm, sowie zum Beispiel ausgeruhte Erfahrungspunkte oder Schnellreisen. Ausgeruhte Erfahrungspunkte für Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ist in der Regel, ähm, sind in der Regel Bonus-Erfahrungspunkte oder ein, ein temporärer XP, ein begrenzter XP Boost, den man erhält, äh, wenn man sich wenn man sich in einem Ruhegebiet aufhält oder in einem sicheren Gebiet wie einer Stadt oder, weiß nicht, einem Dorf oder so, ähm, dann bekommt man halt in der Regel einen bestimmten Betrag an Bonus-XP im Voraus schon gut geschrieben und arbeitet den quasi dann nur noch ab. Also man levelt dann für eine begrenzte Zeit so gesehen oder für einen begrenzten Betrag schneller. Je länger man halt ähm, sich in der Stadt aufgehalten hat. Ist nichts Neues, ist ein verdammt altes Konzept. Ich glaube, WoW hat das als erstes gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, in Final Fantasy gibt es sowas auch. Es ist eigentlich fast in, es ist eigentlich in vielen MMOs ähm, gang und gäbe mittlerweile. Ist jetzt auch nichts Schlimmes, finde ich. Obwohl, ja, das Problem ist immer, gerade bei PvP-basierten Games ist das dann doch immer, muss man das dann doch mal ein bisschen kritischer betrachten. Bei FF14 zum Beispiel ist das, ist das scheißegal, ob du jetzt schneller levelst oder nicht. keinen juckt ist und du hast auch keinen direkten Einfluss auf andere, dadurch, dass du halt einen Levelvorteil hast oder nicht. Ähm, oder bei Guild Wars zum Beispiel. Da wird ja sowieso alles PvP-mäßig gebalanced, mehr oder weniger. Also ist das da auch scheißegal. Zu den Schnellreisen... Bei den Schnellreisen kriege ich dann schon eher wieder Bauchschmerzen, ähm, wie gesagt, mit diesem Siege-System, mit diesem Belagerungssystem, wo man, wo Gilden einzelne Gebiete und Städte belagern können, da kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, die Möglichkeit, sich, sich Schnellreisen ähm, zu kaufen, ich weiß nicht, wie, da, wie das klappen soll, wahrscheinlich hat man dann Verbrauchsgegenstände, mit denen man sich zu den jeweiligen Städten porten kann, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen stärker in das Gameplay und in die Balance von New World mit einspielt. Dann stellen wir uns mal vor, eine Gilde, eine große Gilde, die ja schon an sich, wenn sie groß ist, wahrscheinlich auch sehr viel ähm, Territorien beherrscht oder eine gewisse, einen gewissen Machtbereich hat. Wenn diese Gilde jetzt entscheidet, neue Machtbereiche auf möglichst schnelle Art und Weise zu erobern, wie kann man das dann am besten machen? Indem man ähm, sich aufteilt in, ich sag mal, in zwei oder drei kleine Untergruppen und ähm, dann per Schnellreisen direkt quasi instant Gebiete erobert, indem man sich dahin portet oder, oder in die Nähe, möglichst nah dran. Dann kann man sich dahin porten, das Gebiet erobern, weil die Gilden dort wahrscheinlich dann nicht so groß sind. Also man kann kleinere Gebiete erobern. Ähm, und dann kann man sich dann ist man eigentlich in der Regel ja verwundbar an seinem, an seinem Hauptstandort, weil die ganzen Streitkräfte ja woanders sind. So, und dieser Teleport, diese Schnellreisen haben in der Regel einen Cooldown. Wenn jetzt eine andere Gilde, eine große konkurrierende Gilde, sage ich mal, einen Gegenschlag vorbereiten möchte, weil sie mitbekommen hat, dass Gilde A äh, sich aufgeteilt und ihren Standort verlassen hat, um andere Gebiete zu erobern, dann könnte Gilde B jetzt zum Beispiel... Einfach dieses diesen Zeitfenster nutzen und in das Hauptgebiet einmarschieren, weil es ja nicht belagert wird oder nicht, nicht ausreichend verteidigt. Wenn wir jetzt aber Schnellreisen haben, ähm, gekaufte Schnellreisen oder consumable Schnellreisen, dann kann diese Gilde theoretisch dann wieder sofort zurück zu ihrem Standort porten. Also quasi eine große Gilde kann ihren Machtbereich ähm, in der Theorie blitzschnell ausweiten, in so einer Art Guerilla-Taktik und dann wieder sich blitzschnell zurückziehen, ohne dass sie Angst haben muss, dass ihr Hauptstandort ähm, eingenommen wird während der Zeit. Was natürlich ein bisschen scheiße ist ne? und der, ähm, der vorherrschenden Gilde einen starken Vorteil verschafft. Man kann das Ganze aber noch weiter denken, sobald diese Machtbereiche, die kleinen Machtbereiche, erobert wurden äh, und die Gilde sich wieder, äh, Gilde A, sich wieder in ihren, an ihren Hauptstandort zurückgezogen hat, sind die Außenbereiche in der Regel ja weniger geschützt als der Hauptbereich. Und die könnten dann theoretisch wieder angegriffen und eingenommen werden. So, wenn die angegriffen und eingenommen werden, dann bräuchte. Ähm, dann müsste Gilde A entweder schnell, per Schnellreise dahin porten, aber dann würde sie ja ihren Hauptstandort ähm, ungeschützt lassen, um die Außenposten zu verteidigen. Oder sie bleibt an ihrem Hauptstandort und entscheidet, dass die Außenposten es nicht wert sind, äh, verteidigt zu werden. Schützt ihren Hauptstandort und die Außenposten werden halt ähm, werden halt wieder eingenommen und verloren. So mit diesen Schnellreisen kann die äh, kann Gilda A aber blitzschnell dahin porten, den Außenstandort verteidigen und im Notfall, wenn der Hauptstandort angegriffen wird, wieder zurückporten und den verteidigen. Also es ist ein Hin und Her in der Theorie. Ne? Ich weiß nicht, wie das im Spiel aufgebaut sein wird und ob diese ähm, Schnellreisen, diese kaufbaren Schnellreisen dann vielleicht auch eine Cooldown haben oder nicht. Aber in der Theorie ist das halt schon ein... Ein starker Eingriff in die Game Balance und gibt starken Gilden halt eine noch festeren, noch festere Vormachtstellung oder sichert ihre Vormachtstellung, weil sie ganz bequem und ohne ein großes Risiko ihre, ihr Hauptmachtgebiet verlassen können, um neue Gebiete zu erobern, ohne dass sie fürchten müssen, selber dann angegriffen zu werden von anderen rivalisierenden Gilden. Ist jetzt nur meine Vorstellung, es kann sich natürlich auch ganz anders herausstellen, aber ähm, das bereitet mir auf jeden Fall so erstmal Sorgen und mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Wir werden wahrscheinlich noch weitere Tweets dazu und Leaks dazu ähm, mitbekommen. Ergänzend dazu schreiben sie auch, dass sie diese Quality of Life Items wieder schnell reisen und die Erfahrungspunkte erst in den Monaten nach der Veröffentlichung gespielt ähm, reinbringen werden, je nachdem wie weit die gesamte Spielerschaft schon ist, wie, wie viele im Endgame angekommen sind. Also warten sie erstmal, bis die Spieler soweit sind, bevor sie die ganzen Quality-of-Life-Items implementieren. Also wie gesagt, mit den, mit den ausgeruhten Erfahrungspunkten. Ähm, damit habe ich jetzt eher weniger ein Problem, weil das gang und gäbe ist in vielen MMOs mittlerweile. Ähm, hat jetzt natürlich in einem PvP-basierten MMO einen stärkeren Einfluss. Aber ist jetzt auch nicht die Welt, ehrlich gesagt. Wenn es jetzt nicht zu übertrieben ist, ne, dann müssen wir auch mal, das müssen wir auch mal in Betracht ziehen. Das mit den Schnellreisen, das macht mir aber dennoch Sorgen und das, ähm, das wird sich dann auch im Endgame nicht ändern. Unser Ziel bei allen Gegenständen ist es, dass sie keinerlei Vorteile bieten oder die Spielballons aus dem Gleichgewicht bringen. Da müssen wir wie gesagt darauf warten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich, ich predikte, dass das Schnellreisen, wenn es denn überhaupt keine Cooldown hat oder nur eine sehr kurze, dass da schon ähm, starken Gilden einen starken Vorteil gibt. Und ähm, die, die Spielballons gehörig aus dem Gleichgewicht bringen wird. Im letzten Absatz möchten sie eventuell noch ein Battle Pass Programm irgendwann ähm, einführen. Also denk, sie denken schon darüber nach. Und wie wir wissen, wenn Unternehmen über irgendwas nachdenken, wo man Geld rausschlagen kann, dann ist es schon fast safe und garantiert. Also das Battle Pass Programm wird auf jeden Fall kommen, egal ob sich die Spieler dann, ähm, wahrscheinlich ob sich die Spieler dann dagegen äußern oder nicht. Und normalerweise habe ich jetzt kein großes Problem mit Battle Battle-Passen, wenn, wenn es in Free-to-Play-Titeln enthalten ist, weil ich verstehe, dass Entwickler bei, gerade bei Free-to-Play-Titeln ähm, auch irgendwie Geld verdienen müssen auf lange Sicht und ein Battle-Pass-Programm, der Items enthält, die rein kosmetisch sind, ist eine super Möglichkeit, um sich zu finanzieren und Spielern, die den dann halt kaufen möchten, auch was zu geben, ohne ihnen einen Vorteil anderen Spielern gegenüber zu geben. Das Problem bei New World ist, ähm, das kostet... Wenn ich es mir jetzt wenn ich auf Amazon gehe und es mir vorbestellen möchte, kostet New World 40 Euro, 50 für die Deluxe Edition, also 40 Euro für ein, für ein Buy-to-Play MMO und bei Buy-to-Play MMOs erwartet man als Spieler jetzt nicht, dass man noch ähm, monatlich zahlen muss oder... Vielleicht psychologisch dazu gedrängt wird, monatlich zu zahlen. I don't know, wie sich das entwickelt. Ich persönlich bin jetzt kein Freund davon. Ich, wenn ich ein, mir ein MMORPG kaufe, also wenn es Buy-to-Play ist, dann erwarte ich, dass ich das einmal kaufe, dass ich einmal Kosten habe und dann nicht irgendwie das Verlangen habe oder irgendwie psychologisch dazu genötigt werde, ähm, mir dann noch einen Battle Pass holen zu müssen. Und gerade wenn man als Gratisspieler, ich bin ja, ich, ich hole mir ja so gesehen nie einen Battle Pass, in Spielen und ich fühle mich als Gratisspieler dann doch irgendwie benachteiligt, ähm, wenn, ich, wenn ich alle fünf Level mal vielleicht, äh, keine Ahnung, einen hässlichen Skin bekomme und dann sehe ich aber in dem Premium Battle Pass, in der Premium Battle Pass Variante, kriegt jeder Spieler ähm, auf jeder Battle Pass Stufe irgendwie drei Skins und, und fünf Booster und, und Banner und was weiß ich nicht alles. Da fühle ich mich dann schon irgendwie ein bisschen verarscht und ein bisschen dazu genötigt, mir dann doch ähm, den Battle Pass zu kaufen. Es ist einfach so, diesen Vergleich, den man die ganze Zeit vor Augen ge geführt bekommt, als Gratisspieler, und davon bin ich halt kein Freund. Also wenn sie diese Items bringen, dann sollen sie sie halt in einem separaten Cash-Shop bringen, ich habe Verständnis, dass New World sich auch auf lange Zeit finanzieren muss und ein Cash-Shop ist halt ne, die einzig, eigentlich die logische Variante und die einzig verträgbare meiner, meiner Auffassung nach. Vertretbare Variante, um ein by MMO zu finanzieren. Zum Schluss schreiben sie, dass die zukünftigen Erweiterungen mit zusätzlichen Kosten veröffentlicht werden. Basically, Add-ons, die man kaufen muss. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das gibt es schon seit Ewigkeiten in jedem MMO. Es ist so, wie es ist. Ich habe Verständnis dafür und wenn die Addons genug Content bieten und wenn das nicht so Mini-Add-ons sind, die einfach nur dazu dienen die Spielzeit unnötig in die Länge zu strecken, um den Preis zu rechtfertigen, dann habe ich auch kein Problem damit, die Addons zu kaufen, wenn das Spiel gut ist. Ja, das war so der neue Post zu, zu New World. Ähm, was sind eure Gedanken dazu? Ähm, wie ist eure Meinung zu dem Battle Pass? Seid ihr ein Freund davon? Könnt ihr euch vorstellen, ähm, euch den zu kaufen? Was, ist, äh, was sind eure Gedanken zu den Schnellreisen und den, generell den Quality of Life Updates? Schreibt es mir in die Kommentare und ich halte euch ähm, wie immer auf dem Laufenden. Haut rein, Leute!